19 Jahre jung, bei den Hertha-Bubis ausgebildet und in dieser Saison seine ersten Einsätze in der Fußball-Bundesliga absolviert. Hallo, Martin. Hi. Schönen guten Mittag, muss man ja sagen. Ja. Ich nehme an, du bist ausgeschlafen. Ja, auf jeden Fall. Das qualifiziert dich zum Fahren in diesem wunderschönen Hyundai Kona. Bereit? Ja, natürlich. Ich ja. habe schon die Folgen gesehen, das Elektroauto, oder? Ja. Ich habe aber kriegst du hin, guck mal, hier Start und dann läuft das, glaube ich. Ja, ist klar ausgegangen. Ja. <lacht> Siehst du, und jetzt musst du einfach fahren. Einfach losfahren. Ihr wohnt ja jetzt alle noch zusammen in diesem Haus aus der Palko, der ist jetzt ähm, ja, yes. in, in Ungarn. Ja. Ähm, wie groß ist denn das Thema Fußball bei euch? Oder habt ihr, hat deine Mutter irgendwann gesagt, Ey, Jungs, hier zu Hause wird nicht mehr über Fußball gesprochen? Also bei uns trifft sich immer alles sogar Fußball. Weil mein kleiner Bruder spielt auch bei Hertha. Genau. Mein Vater ist, hat hier das Rekordspieler viel lange gespielt. Also mein Opa war auch schon damals Fußballer. Also bei uns ist Fußball verrückt alles. Was ist der Unterschied zwischen Trainer Paul und Papa Paul? Gibt es da einen Unterschied oder ist er ein und dieselbe Person? Auf dem Feld ist es für mich halt ein Trainer und das unterscheiden wir klar. Bei uns ist es halt so, dass ähm, früher war mein Opa auch der Trainer von meinem Vater und mein großer Bruder war auch schon bei ihm Spieler. Mein kleiner Bruder hat jetzt U U16 mit ihm gespielt. Also irgendwie ist es so, Schon wie normal, aber. Okay, Martin, Mario Kart, auf der Switch. Skill Level 1 bis 10. Wo bist du so? Wo befindest du dich? 8,8, ist okay. Und jetzt zuckt das immer. Ja, jetzt äh, neuestem. <lacht> Mit wem spielst du? Immer? John, Lex, Jessica hat auch eine Switch. Der war aber jetzt leider nicht dabei. Und Deo. Deo hat auch eine. Ich hasse Peach. Peach ist, glaube ich, äh, das ist Daisy, aber Peach ist, glaube ich, richtig aggressiv immer. Okay, passt aber auch eigentlich von meiner Haarfarbe her, ne? <lacht> okay, okay, pass auf, ich nehme Peach. So. Wo bist du? Ah, da bist du schon, ne? Ich bin auf der 2. Wie kann das denn sein? Warte, ich bin auf der 4. Ich bin so. auf der 1. Wenn man hinten ist, kriegt man bessere Items, oder? Ja. So. Und ich habe gehört, du spielst auch gerne Golf. Ist das auch wahr? Nee. Weißt du, wer das gesagt hat? Wer? Ja. Lucky Samacic. Golf? Die hätten sich bestimmt alle kaputt gelacht, wenn wir hier Golf spielen. <lacht> Jetzt kommt die schwere. Regenbogenboulevard. Die, an die kann ich mich auch noch erinnern. Daisy, ey, vielleicht hätte ich die nehmen sollen. Peach, ey. Die, ist auch einfach nur eine pure Enttäuschung. <lacht> ich bin auf Platz 1. Ja, Maton, das haben wir heute schon öfters gehört. Ja. Ah, ich hab gewonnen. Ey, wie kannst du schon im Ziel sein? Du bist <lacht> <Schlechter> geworden. <lacht> gut, ähm, wir machen das ja auch hier, um euch Selbstbewusstsein zu geben, weißt ja. du? Stell dir vor, du hättest jetzt hier verloren, das wäre nicht gut für dich gewesen. Hätte ich keinen guten Tag. Nee, eben. Ich tue ja alles dafür, dass ihr hier, hier mit guter Laune rausgeht. Mit rechts, mit links, also schwacher Fuß. Und was erstaunlich war, ich kann mich daran erinnern, er war einer der wenigen Jungs, die schon in einer äh, U12 dann 44 Mal mit dem Kopf jonglieren konnten. Also ja, das stimmt. Was würdest du sagen? Was haben alle da da gemeinsam? Mein Vater, ich und mein kleiner Bruder sind so die Kämpfer. Mein großer Bruder ist so der Zauberer. Der Zauberer. <lacht>